Wir wollen uns heute eine Internetseite angucken. Diese Internetseite heißt handelsregister.de. Das heißt, wenn ich diese Adresse in den Browser eingebe, dann komme ich hier auf diese Startseite, die zunächst mit ziemlich nichts sagen. Das ist also anscheinend ein Registerportal. Und hier ist die Karte von Deutschland mit den Bundesländern abgebildet. Und wenn ich jetzt hier mal in den Text runtergehe, dann erkenne ich, dass ich anscheinend hier nach Firmen recherchieren kann und Daten abrufen kann über diese Firmen, also Unternehmen. Das ist also anscheinend eine Liste oder eine Datenbank, wo Unternehmen ihre Daten hinterlegt haben. Und dieses Handelsregister, das wollen wir uns in diesem Video mal genauer angucken. Ja, was kann man sich unter dem Handelsregister vorstellen? Das ist wie ein großes Buch mit einem Verzeichnis, in dem ganz viele Informationen drin stecken. Heutzutage wird das natürlich digital geführt. Es ist also ein Verzeichnis, in dem alle Kaufleute, also Unternehmen, mit ihren Daten aufgeführt sind. Und jedes Unternehmen hat dann einen Handelsregistereintrag. Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drin wie die Firma. Im Volksmund ist das ja gleichzusetzen mit einem Unternehmen, aber... Im rechtlichen Sinne ist die Firma der Name des Unternehmens, also zum Beispiel Schreinerei Georg Holzmann EK. Dann ist aufgeführt der Inhaber, also in unserem Fall Georg Holzmann, die Anschrift ist äh, mit drin und der Gegenstand des Unternehmens, das heißt Schreinerei würde dann drin stehen. Und was wir ja schon kennen, nämlich die Rechtsform des Unternehmens, das heißt unsere Firma Georg Holzmann EK wäre dann in der Abteilung Einzelunternehmen aufgeführt so, zurück zu unserer Seite handelsregister.de. Jetzt wollen wir uns mal Unternehmen angucken, was da so drin steht. Unter normale Suche, da wähle ich jetzt mal unter Register A die Abteilung A aus und bei Registergericht wähle ich natürlich Nürnberg aus. Jetzt könnte ich hier schon unter Firma oder Schlagwörter was eingeben, aber ich möchte mir alle Unternehmen anzeigen lassen. Das heißt, ich gehe hier gleich auf Suchen. So, und jetzt habe ich hier also das Verzeichnis, die Liste mit allen Unternehmen, die bei uns gericht Nürnberg registriert sind, in der Abteilung A. Das Ganze ist, Ganze ist alphabetisch, also ich kann jetzt hier durchklicken und ich gehe jetzt einmal runter und greife mir mal ein Unternehmen raus, hier das Unternehmen Brandschutztechnik EK. Den Namen tue ich jetzt einmal hier verpixeln, denn aus Datenschutzgründen wäre das vielleicht nicht ganz so gut. Und hier rechts kann man also verschiedene Sachen hier abrufen. Da muss man aufpassen, bei manchen Sachen muss man registriert sein, beziehungsweise die sind dann auch kostenpflichtig. Aber ich kann hier mal bei VÖ schauen, Veröffentlichungen, ob da was hinterlegt ist. Jawohl, also es gibt hier einen Eintrag vom 18.01.2005, den kann ich anklicken. Und da sehe ich, also es geht hier um eine Neueintragung, also die Neueintragung dieses Unternehmens. Und dieses Unternehmen, das ist also Brandschutztechnik eingetragener Kaufmann, da ist also der Inhaber aufgeführt, die Adresse ist hier mit drin, der Gegenstand des Unternehmens, also Handel mit Brandschutzsystemen im Bereich Bautenschutz und so weiter und der Rechtsformzusatz, also Rückschluss auf die Rechtsform kann ich hier also auch nehmen. So, das waren jetzt ganz viele Beispiele, was in so einem Handelsregister-Eintrag alles steht. da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Aber eine Sache wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken, nämlich die Firma. Also, was wir schon gerade geklärt haben, ist, die Firma ist der Name des Unternehmens, also der Name, unter dem ein Unternehmen tätig wird. Das ist in unserem Beispiel die Schreinerei georg Holzmann EK und Bestandteil des Namens ist immer der Rechtsformzusatz. Also in unserem Fall eingetragener Kaufmann wäre es eine eingetragene Kauffrau, müsste EKFR dastehen oder KG für Kommanditgesellschaft oder zum Beispiel GmbH für Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die rechtliche Grundlage dieses Eintrages und der Bezeichnung des Unternehmens als Firma steht im Handelsgesetzbuch. Da stehen ganz viele Gesetze drin und da steht dann auch drin, wie, ein Fir also wie eine Firma, wie ein Name eines Unternehmens zustande kommen muss. Zum einen darf der Name des Unternehmens nicht irreführend sein, also ich kann mein, meine Firma ja nicht Schreinerei nennen, dann bin ich gar keine Schreinerei. Und es muss eine deutliche Unterscheidung zu anderen Unternehmen gegeben sein. Ja, wie kommt denn ein Unternehmen ins Handelsregister? Dazu gibt es das Registergericht, das ist beim Amtsgericht. Und ein Unternehmen kann sich also zur Eintragung anmelden über einen Notar. Also ein Notar ist dazu notwendig. Und... Jedes Buch hat, ein, hat auch das Handelsregister-Kapitel, diese Kapitel heißen Abteilungen und da gibt es eine Abteilung A und in der Abteilung A stehen alle Einzelunternehmen, also eingetragene Kaufleute und die Personengesellschaften, also OHG oder KG zum Beispiel. Und in der Abteilung B, da stehen die Kapitalgesellschaften drin, also zum Beispiel GmbH oder die Aktiengesellschaften.